Ähm, ich bin sehr froh hier zu sein und ich möchte gerne anfangen äh, für unsere Ahnen, die uns immer begleiten, immer da sind, ähm, ihnen zu Ehren, Wasser zu geben. Ähm, und ich möchte auch, ich habe zwar nur 20 Minuten Zeit, ich möchte gleich anfangen zuerst einfach mit einer kurzen Schweigeminute. Für alle die, die in diesem Kampf, in dem wir sind, äh, gestorben sind. Ähm, die Leute, die heute noch sterben. Äh, Menschen, die unter Polizeigewalt gestorben sind. Die unter der Gewalt an unseren Grenzen von Europa sterben. Ähm, Menschen, die unter diesem unheimlichen Druck den Rassismus äh, ausmacht, hier äh, krank werden. Menschen, die marginalisiert werden, die durch dieses ganze System, systematisch unterdrückt, ausgenutzt werden, für die möchte ich mal ganz kurz einfach einen Moment Ruhe und... Dankeschön. Wie ihr vielleicht jetzt schon gemerkt habe, ich bin kein Historiker, ich bin Aktivist und ich werde aber diese Aufgabe, die mir jetzt aufgetan wurde, ich zuerst dachte ich, es geht um die schwarzen Bewegungen der Schweiz generell, habe ich mir doch gerne angenommen und ein bisschen so in der oralen Tradition wieder weitergeben. Ich hatte dann die Gelegenheit, mehrere Menschen aus der Schweiz zu interviewen. Ähm, jetzt die letzten Tage, die letzte Person gestern. Und ich werde ein bisschen wiedergeben, was, äh, was ich da herausgefunden habe, nebst dem, was ich natürlich auch selbst aus meiner Arbeit weiß, um euch einen Einblick zu geben über die schwarzen Bewegungen oder die Bewegungen äh, in der Schweiz. Und ich glaube, da fängt es schon an. Was sind jetzt die schwarzen Bewegungen? Ab wann sind schwarze Bewegungen? Wann hat es Die Frage war der Beginnings, die Anfänge der schwarzen Bewegungen? Ab wann definiert man äh, eine schwarze Bewegung eine schwarze Bewegung? Und ich fand es sehr schön, ähm, wie Sarah von UK vorhin gesagt hat, mein ursprüngliches Verständnis, dass ich schwarz und habe ich immer so verstanden, ist ein politisches Verständnis. Schwarz ist nicht unsere Hautfarbe, sondern Schwarz ist eine Antwort oder ist eine Definition, die aus den Rassismustheorien kommt, wie man uns ausnutzt. Und da war immer mein Verständnis: Da gehören wir alle zusammen, ob das jetzt Schwarze aus äh, ursprünglich aus Afrika, Afrika-Hintergrund, ob es äh, andere People of Color sind, das war mein Verständnis. Also das ist mir einfach nur Mal kurz äh, am Anfang, dass wir uns mal hinterfragen, auch was wir jetzt tun. Und die andere Frage auch, äh, oder nein, einen Wunsch habe ich noch, den möchte ich gerne auch jetzt noch äußern. Ich möchte gerne wünschen, dass solche Veranstaltungen wie heute nicht mitten am Tag, also in Zukunft, nicht mitten am Tag stattfinden. Weil viele von unseren Leuten, von, die können nicht einfach, die haben nicht das Privileg mitten am Tag hier herauszukommen und dabei zu sein. Und ich glaube, wir haben so viele spannende Leute, die so viel Wichtiges zu sagen haben. Das ist allgemein gut und das gehört nicht einer privilegierten Schicht wie uns. Das ist ein Wunsch. Ich habe mich auch spät da eingeklinkt. Vielleicht hätte ich man früher anregen können. Werde ich mir auch zu mir nehmen. Jetzt zur Schweiz. Ich weiß nicht, wer Schweiz kennt, wie Schweiz kennt. Schweiz ist ein kleines Land. Schweiz ist aber äh, überhaupt Schweiz geworden, weil es eine, eine Mil Militärmacht war. Es war eine wichtige ähm, europäische Macht damals. Deswegen konnten sie sich überhaupt so behaupten, sehr brutal. <lacht> und ähm, Schweiz war danach und war auch seit Anfang der Sklaverei involviert, in den Sklavereihandel äh, war involviert in dem Apartheidsystem zu unterstützen. Also wir haben eine lange äh, koloniale und postkoloniale Geschichte. Und ich glaube, es ist wichtig, einfach im Hintergrund zu behalten. Gleichzeitig ist Schweiz, wie man es vielleicht auch kennt, eine internationale Plattform, äh, wo die UNO in Genf ist zum Beispiel. Äh, viele internationale Institutionen sind da. Und das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Schwarzen, die in der Schweiz waren oder Menschen afrikanischen Hintergrundes und wie sind sie in die Schweiz gekommen. Das heißt, die Schweiz, obwohl sie eine lange koloniale Geschichte hat, hatte direkt nie viele große Populationen von Menschen, schwarzen Menschen, Menschen afrikanischen Hintergrundes. Die ersten, das gab es schon in den 50er Jahren, ab und zu, die Leute, die da gekommen sind, das gab es auch James Baldwin, der vorbeigekommen ist, so wissen wir ein bisschen, wie die Schweiz Menschen, schwarze Menschen angesehen haben, auch andere weniger bekannte Künstler wie Vincent O'Carter. Wir hatten auch sehr früh ähm, mit äh, Tilo mit Frey, eine schwarze Politikerin, die äh, eine Tochter von einem weißen äh, Schweizer, der dann seine Frau, äh, die Mutter in, äh, in, zurückgelassen hat, aber das Kind mitgenommen hat in die Schweiz und die hat sich dann hochgekämpft und war mit einer der ersten Nationalrätinnen, also die Schweizer sind ja immer ein bisschen spät, Frauen sind erst spät überhaupt in, in, ins Parlament gekommen und sie war eine, eine der ersten Parlamentarierinnen in den 70er Jahren, die dann gewählt worden ist. Und ja, also nur so, dass, in den 50er, 60er Jahren kamen dann ähm, die ersten Studenten oder auch politischen Geflüchteten und ich würde sagen, das waren schon auch dann die ersten schwarzen Bewegungen. Das waren aber, die hatten einen Kampf, der Kolonialkampf. Das heißt, der Unabhängigkeitskampf war da geprägt. Das waren Menschen, wie zum Beispiel auch mein Vater, die in die Schweiz gekommen sind, um für die Unabhängigkeit ihrer Länder zu kämpfen und das war den Fokus fest verwebt natürlich mit diesen jungen Bewegungen jungen linken Bewegungen die sie unterstützt haben gab natürlich auch und das war spannend vorher auch aus dem Beitrag aus Frankreich zu hören es gab da auch die verschiedenen Lager die Schweiz gab natürlich die mehr progressiv, oder die Progressisten, mehr links äh, orientierten. Und dann gab es aber auch die Konservatoren, die eigentlich die alte Kolonialmächte äh, unterstützten und weiter unterstützen würden oder wollten oder von denen zumindest sehr große Unterstützung hatten. Ähm, danach, äh, so wie ich es dann auch mit den Interviews gemacht habe, da gab es aber wenig Leute. Bin ich Menschen aus afrikanischer Herkunft in der Schweiz? Ähm, mein Vater berichtete zum Beispiel Anfang 70er, 70 bis 75, da zählte er fünf schwarze Menschen in dem Raum äh, Zürich. Ich werde viel von, ich werde wenig von Tessin reden, weil ich wenig vom Tessin weiß, also die äh, italienischsprachige Schweiz. Ich hoffe, ich bin nicht zu so schnell für die. Ähm, Übersetzer. Ähm, ich werde viel von den Polen, also im deutschsprachigen Raum, äh, Zürich, die Bankenstadt wo das ganze Kapital der Welt hinkommt. Äh, dann äh, Basel äh, ein wenig. Basel war auch so ein Pol. Also die Städte waren immer wichtig in, in der Schweiz. Basel, mit der, auch mit der Kolonialgeschichte, aber auch die Basler Mission. Das waren Missionare, die in die Schweiz, die nach Afrika da gingen. Äh, dann äh, Bern halt als Hauptstadt. Äh, da waren natürlich auch Diplomaten dort, wie zum Beispiel diese Künstler, die, die Diplomaten dort auch besucht. Und natürlich Genf äh, mit der UNO ähm, und auch Lausanne, aber vor allem Genf mit UNO und vielen äh, internationalen Instituten. Und somit war auch äh, das Leben in diesen verschiedenen Städten sehr geprägt durch die Aktivitäten. Ähm, zum Beispiel in Genf äh, hat mir ein Aktivist erzählt, äh, den Rassismus haben sie erst äh, in den 80er Jahren angefangen zu spüren, als ähm, in Mitte nein, Anfang 80er die ersten Wellen von ähm, äh, kongolesischen Geflüchteten äh, nach, in die Schweiz gekommen sind. Weil vorher ein Schwarzer, der in Genf war, das war sehr wahrscheinlich ein Diplomate oder ein äh, Arbeiter in einem internationalen Institut. Das heißt, nicht wie in Zürich. Den Man vielleicht anders angeguckt hat, in hätte man niemand irgendwie da etwas angetan. Und ab da haben sie dann gespürt, oh, da wechselt es. Aber ich habe jetzt ein bisschen übersprungen, Anfang der 80er Jahre wo die Menschen, die da wohnten, die haben, also wie hat das angefangen, geht es ja darum, die sind zusammengekommen, weil sie wollten socializen, sie wollten ihre Kultur leben, sie wollten ihr Essen ähm, essen und zusammen sein. Und die Frage ist, was ist, ab wann ist es eine Bewegung? Ich glaube, ja, da hat es schon angefangen. Und heute würde man das definitiv so sagen, weil es ging zum Teil auch um die Haare, wie... Es gibt Kinder von mit weißen Müttern und die weißen Müttern wussten nicht, wie die Haare zu pflegen. Und dieses Wissen musste weitergegeben werden und auch es war ein Raum, wo die Kinder zusammen spielen konnten. Also das waren schon Bewegungen, obwohl sie vielleicht als solches von den eigenen Leuten noch nicht gesehen worden sind. Die haben diesen Wert, vielleicht diesen politische Komponente noch nicht gesehen. Also in Genf zum Beispiel im französischsprachigen Raum gab es durch die Studenten ganz viele äh, Vereine, die Socialized haben. Es war auch ein wichtiger Ort, um sich zu treffen. Und spannend war in dieser Zeit, also bevor der Anfang Mitte äh, Mitte 80er Jahre, da waren dann auch andere Prozesse in Gang und die ganz spannend sind. Zum Beispiel gab es äh, die amerikanischen Soldaten, die aus Frankreich waren, zum Teil da gekommen sind nach Genf, jamaikanische äh, Studenten. Und es war spannend, weil die sind zusammen und sie sind zusammengekommen, und zusammen zu feiern. Und die haben dann sich erstmal zusammen kennengelernt, weil viele ähm, aus dem anderen Kontinent äh, haben Afrika immer mit einem negative, negativen Bild auch und Menschen aus Afrika mit einem negativen Bild verbunden. Ja, das sind die, die uns verkauft haben. Und so äh, mussten sie auch lernen, zusammen die Kultur zu, zu kennen, sich kennenzulernen, das gemeinsame Erbe eigentlich auch zu entdecken. Und das lief gut, bis dann eben dann die Geflüchteten waren und dann wollte niemand mehr etwas mit Afrika zu tun haben. <lacht> und dann haben sie sich wieder gespittet Hat es ja wahrscheinlich auch zu tun, dass dann die Communities größer geworden sind und manchmal äh, dieses nationale mehr gekommen ist. Aber das war ein Effekt, ein Seiteneffekt in dieser Zeit da in, diesem, in Genf in der Gleichzeitig hat das aber auch einen Effekt gehabt auf die Organisation. Das heißt, man hat dann diesem negativen Bild dann gegengesprochen. Das heißt, man hat sich organisiert. Da gab es die ersten Zeitungen von ähm, Menschen afrikanischen Erbes, zum Beispiel Eco äh das war 84, die dann eine Zeitung gegründet haben, das waren sieben verschiedene ähm, Vereine, die früher eigentlich hauptsächlich Partys gemacht haben, ähm, die dann diese, diese Zeitung ähm, äh, lanciert haben, um gegen dieses Mainstream-Bild zu sprechen. Es gab dann andere, Regard Afrika, ein wichtiges, auch da in Genf. Und gleichzeitig, jetzt komme ich wieder so in den deutschsprachigen Raum, dieses Socializing gab es da auch, also die, der Unterschied zwischen dem französischsprachigen Raum und dem deutschsprachigen Raum, im französischsprachigen Raum gab es viel mehr Menschen. Die zum Beispiel aus Frankreich wegen der Sprache, die sprachliche Barriere war kleiner und es gab auch mehr Familien, die da, ganze Familien, wenn ich so sagen darf, die da präsent waren und im Deutschsprachigen gab es natürlich viel weniger. Wie gesagt, in den 70er Jahren etwa fünf, und äh, dann mit den 80er Jahren sind mehr Menschen gekommen, und dann kam auch diese Frage, die ist mit dem Geflüchteten ging es dann hauptsächlich auch los äh, mit dieser Asyldebatte. Und im deutschsprachigen Raum gab es einerseits die, die eben zuerst auch es gab Vereine, vor allem von Frauen, äh, die sich gegründet haben. Eine, eine Sichtweise darauf ist, dass viele Frauen damals in der Schweiz sehr patriarchisch organisiert waren, so Hausfrauen, also die schwarze Hausfrau, die dann Zeit hatte, weil es meistens sehr wohlhabende Männer oder nicht nur, es gab auch die Stripperinnen, die auch sich da organisiert haben. Also es gibt eine verschiedene Zusammenkunft und die haben dann sich um Themen, um gemeinschaftliche Themen interessiert und organisiert, haben Events organisiert waren aber nach ihrer Meinung nach noch nicht so äh, politisch, obwohl eben diese Fragen von Haaren und äh, Essen und aber auch Mediation zwischen ähm, weißen und schwarzen Paaren ganz, ganz wichtige Elemente ihrer politischen Arbeit waren. Ähm, das war in Zürich und äh, in Bern, äh, eine Stadt weiter, gab es eigentlich... Eine andere Generation, eine jüngere Generation, also quasi die zweite Generation, die etwa parallel auch angefangen hat sich zu organisieren, aber die waren von Anfang an ziemlich klar politisch. Die waren inspiriert zum Teil auch von Black Panthers, andere kamen vom Hip-Hop und das war Colors und das war aber Colors war eine People of Color. Organisation. Das war nicht, also wie gesagt, schwarz als äh, politisches Statement und das war von Anfang an äh, People of Call. Das war gemischt und ähm, in der Schweiz, wie viele habe ich noch? Ich muss mich beeilen, ich habe so viele Informationen. Ähm, dann äh, mache ich es, versuche ich es kurz zu machen. Ähm, ich glaube, ein wichtiger Punkt, es war immer die Vernetzung. Und ein Beispiel habe ich gerade aus diesem Teil in Zürich, die, die Frauen, die sich da organisiert haben. Da gab es dann ein Event in einer Akademie von Audrey Lord, die aus Berlin gekommen ist, aus Deutschland, und die gefordert hatte, dass ihre, ihr Vortrag von einer schwarzen Frau besetzt wird. Und da hat sich eine von dieser Gruppierungen dann gestellt und aus dem hat dann Othelloire gesagt, hey, in Deutschland gibt es schon Gruppierungen, was, was ist denn mit euch los und so. Und dann haben sie eigentlich das, was sie schon gemacht haben, dann offiziell als Bewegung gemacht. Und das war dann die Women of Black Heritage in, ich glaube, 88 ist sie gekommen, etwa 90 hatten die angefangen. Und Colors, äh, dieser Verein von eher jungen, jüngeren Generationen, äh, der hat etwa 91, haben sie offiziell geschrieben, am 1. August, das ist der Nationalfeiertag. <lacht> ich glaube, das ist ein spezielles Datum, das sie dann so gesetzt haben, haben sie angefangen. Und das ging eigentlich relativ parallel. Und was ich beobachte, dieses zwischen, die Frage auch zwischen den Generationen, das ist auch in der Schweiz immer ein Thema gewesen. Ähm, auch ein Thema ist, dass viel dieser politischen Arbeit gerade in diesen Anfangszeiten auf den Rücken von wenigen Leuten waren. Das heißt, die Organisationen haben immer bis zu einer gewissen Zeitspanne, vielleicht zehn Jahre, gearbeitet und dann war einfach die Power weg. Wir hatten nicht so viele Leute und dann zum Beispiel, ich war auch bei Collas, als dann Collas eigentlich war schweizweit organisiert, also im deutschsprachigen Raum bis im Tessin. Und dann ähm, gab es da Missverständnisse und wir wollten auch und äh, haben ja Sankofa gegründet, die Plattform Sankofa äh, in Zürich gegründet. Ähm, die Gründung äh, ist aber gekommen, weil wir dieses Modell von vom Verein, also dieses, wir hatten eine Systemkritik am Verein, nämlich im Verein äh, muss ich einfach äh, bewusst sein. Schwarze Menschen sind immer ganz unten in der Leiter, in der Gesellschaftsleiter. Und wenn man einen Verein hat und dann Präsident sein kann von einem Verein, dann gibt es äh, Ambitionen zum Teil, die nichts mit dem zu tun hatten, was wir wollten. Und deswegen haben wir angefangen, äh, flache Strukturen zu machen und äh, die Aktivitäten projektorientiert zu organisieren. Das war so Sankofa's Beginning. Und wir kamen aus verschiedenen, wir hatten schon andere Erfahrungen. Einige waren in UK gewesen, äh, waren inspiriert dort, hatten dort schon ähm, auch aktivistische Arbeit gemacht und ähm, schon zu Zeiten zu Colors ähm, 91, äh, ab da gab es Menschen und das ist spannend glaube ich, die immer diese Vernetzungen gemacht haben, die in, nach Deutschland gefahren sind, äh, im I in ISD kennengelernt haben, dieses Bundestreffen, äh, was ein wichtiges Vernetzungstool war hier in Europa. Ähm, obwohl, als wir zum Beispiel, das erste, als ich das erste Mal da war, war ich geschockt. <lacht> Nicht, also es gab zwei Seiten, aber ich war geschockt, dass, äh, Leute sich das nennen Initiative Schwarze Deutsche und Schwarze Menschen, also Schwarze in, in Deutschland. Also, dass man, das war, es war auch zu spüren, dass, ähm, dieser Unterschied zwischen Afrodeutsch und die Afrikaner, die dann noch da sind. Das war für uns ein Schock. Und wir haben gesehen, zum Beispiel, dass es intellektuell ganz weit oben war, aber alles, was nach weiter unten ging, das Zusammenleben, das Tanzen, das war. Wir hatten da eine andere Kultur und das war dann auch schön, weil das äh, dieser Austausch konnte zum Beispiel in diesen Bundestreffen auch, ach das Name Bundestreffen <lacht> ähm, äh, stattfinden. Auf jeden Fall, ich glaube, es ist wichtig auch Sankofa zum Beispiel von Anfang an. Wir hatten immer ein vernetztes Denken mit anderen Organisationen zusammen. Ähm, ISD, ähm, Pamoja in Österreich, ähm, wir haben vorhin von der Stephen Lawrence-Fall äh, gehört, der ganz wichtig war in, äh, in, in UK, in Großbritannien. Ähm, auch da hatten wir ganz wichtige Inputs bekommen, also es gibt diese Vernetzung war immer wichtig. Und dann gab es natürlich Fälle, Vorfälle, international, wie zum Beispiel Katrina, äh, wo wir dann auch... Diese Vernetzung waren immer da. Und ich glaube, ich möchte noch gerne, weil die Zeit ja bald da um ist, äh, auf zwei Dinge noch äh, eingehen, weil ich glaube, diese Vernetzung ist, hat sehr viel Potenzial. Und äh, zum Beispiel aus diesen Bewegungen von der Romandie, und darf ich auf jeden Fall nicht vergessen, äh, ist zum Beispiel auch Kant entstanden. Es gab die, die, die, ähm, die Kan ist äh, Observateur Observator äh, contre le racisme Antinoir, Also die Beobachtungsstelle gegen antischwarzen Rassismus. Hatte damit zu tun, dass die Schweiz eine Kampagne gemacht hat gegen Rassismus. Und äh, diese Kampagne war aber so dermaßen rassistisch, dass die Organisationen eben da diese von, äh, von diesen Zeitungen, die entstanden worden sind, gesagt, hey, das geht nicht. <lacht> Ihr könnt nicht so eine Kampagne machen und dann unser Bild noch schlechter machen. Und es gab dann auch eine Vorbereitungssitzung zu äh, Durban und da kam anti-schwarzer Rassismus gar nicht vor. Also stellt euch ja nur vor, dass kam einfach nicht vor und die haben dann an der Sitzung gesagt, was ist mit uns und ähm, daraus ist dann diese Nach Durban, ähm ich glaube das war in 2002, gab es dann äh, eigentlich einen schweizweiten Aufruf, ich glaube ich war auch da und dann hat dieses Grand, ähm entstanden, es äh, war aber hauptsächlich dann in, der, in der französischsprachigen Schweiz tätig und ich würde sagen kove hauptsächlich im deutschsprachigen Raum, aber ich glaube es ist wichtig zu wissen und die Vernetzung haben sie auch gemacht. Sie haben ähm, europäische, äh, ähm, europäische Konferenzen, zwei, gemacht zu Antischwarzem Rassismus in 2006, in 2016. Ähm, ja, äh, ich würde nachher äh, einfach, ich glaube auch bei, bei Colles zum Beispiel, oder auch bei Sankofa, unser Grund uns zusammenzutun, war, wir hatten Rassismus schon, also wir hatten schon gesehen, Rassismus. <lacht> wir sind zwar auch äh, eigentlich die ersten mitmigriert gewesen meistens. Äh, also noch nicht unbedingt einige da geboren, andere nicht. Aber uns war ganz bewusst und ich glaube einerseits, äh, das, das war eines. Aber zum Beispiel Sankofa war uns auch wichtig. Wir wollten uns nicht über den Rassismus definieren. Das heißt, deswegen auch Plattform von Menschen afrikanischen Erbes, weil äh, wenn wir uns von außen definieren lassen, irgendwann das Außen endet, dann was ist mit uns? Deswegen ist es bei uns wichtig, unsere Diversität, aber auch unser gemeinsames Erbes äh, zu sehen. Und ja, ich glaube, wir haben zu vielen Dingen in der Schweiz beigetragen, ähm, zur ersten äh, Partei, die äh, nur aus Migranten bestand, haben wir auch mitinitiert, Sekundas. Ähm wir haben auch nach diesen zehn Jahren <lacht> ungefähr ähm, dieses, die Kerngruppe, die vieles getragen hat und viel einfach diese ganzen Themen von äh, Polizeigewalt, Asylfragen, äh, aber auch diese ganzen sozialen Fragen. Es gab dann die ersten äh, Kindertreffen zum Beispiel auch, die wir ins Leben gerufen haben. Ähm, irgendwann war die Energie runter und ich glaube, dann sind... Äh, gab es eine kleine Pause von unserer Seite jetzt äh, in der deutschsprachigen Schweiz. Aber äh, dann ist, sind andere entstanden. Und das ist, ist auch spannend zu sehen. Deswegen von der Kontinuität. Ich glaube, es, es gibt immer eine Kontinuität. Und ich glaube auch, wenn man eigentlich von den schwarzen Bewegungen bezüglich Schweiz sprechen will. Sehr wahrscheinlich waren die ersten schwarzen Bewegungen irgendwo in Curaçao, wo sie die äh, Schweizer Militär <lacht> äh, effizient äh, bekämpft haben, äh, werden genauso zu erwähnen wie unsere Bewegung dann in der Schweiz, auf diesem Territorium Schweiz. Ähm, ich würde, ja, ich mache Schluss. Ähm, ich glaube, was noch, um zum heutigen Punkt zu kommen, etwas, was äh, uns ganz wichtig ist, also mir wichtig ist, ist eben die Frage dieser Vernetzung und deswegen auch, äh, und auch das Wissen zu transportieren. Wir haben gemerkt, dass das Wissen zwar immer wieder weitergegeben worden ist und gerade als dann in ähm, 2020 die Black Lives Matter äh, Demos äh, präsent waren und in der Schweiz zum Teil, die, die Emotionen waren da, die Pandemie war da, es ist aufgekommen, alle sind auf die Straße, aber die politische Komponente war wenig präsent. Und somit haben wir dann gemerkt, es braucht dieses Wissen, es braucht dieses Zusammenkommen von jungen, alten, anderen äh, Generationen auch. Äh, und somit haben wir dann Exit Racism Now äh, ins Leben gerufen. Wir sind jetzt schon über 30 Organisationen, um dieses Wissen mehr zu transportieren. Und äh, ich glaube, diese, solche Konferenzen wie heute äh, zeigen das auch. Ich wäre fast fertig, wenn du mich nachher noch fragst, weil ich habe noch eine Organisation, ich glaube, die auch ganz wichtig ist im deutschsprachigen Raum, nämlich eine Frauen- und Queer-Organisation Blash, die 2013 entstanden ist. Und vielleicht, wenn wir nachher noch zu diesem Thema überhaupt zu, zu Frauen und Gender kommen, glaube ich, hätte ich noch ein paar Inputs, die glaube ich spannend sind, einfach aufzuzeigen, dass es diesen Raum immer auch wieder gebraucht hat. Aber ja, sonst. Die ein, Bläsch. Mh? Bläsch. Bläsch mh. Und das sind viele viele Frauen, die auch äh, vorher bei Sankofa gewesen sind und auch diesen Raum dann kreiert haben. Im Zusammenhang aber auch mit anderen, äh, mit dem Treffpunkt Schwarzer Frauen, der dann das 20-Jährige äh, gefeiert hatte. Also es ist so, ich glaube, es war immer ein... Die zum Beispiel Grand, äh war eine sehr gezielte Antirassismus, Antischwarzen Rassismusorganisation, aber von hatte eine, eine immer Frauen, die das präsidiert haben, aber von der Frau, die das präsidiert hat, hat sie immer gesagt, es war doch noch immer noch ein sehr männlicher Raum. Und ich glaube einfach mehr als glaube ich auch als Selbstreflexion für uns schwarze Männer, <lacht> oder die sich als schwarze Männer definieren, ähm, zu, zu schauen. Aber ich glaube, es ist auch nicht, ist auch wichtig, dass die, die Frauen oder Queer diesen Raum sich selbst nehmen. Und ich glaube, wir haben das ja eigentlich auch getan, wenn wir einfach unsere Safe Spaces, also wir haben dann Safe Spaces äh, organisiert. Ähm, wir haben auch die ersten schwarzen Partys organisiert, die nur für People of, oder für People of Color mit Colors waren die natürlich sehr viel äh, Kontroverse eingeleitet haben. Ah, die sind jetzt auch rassistisch und so weiter, äh, was man heute einfach als Safe Spaces nennen würde. Und ähm, ich glaube aber, diese Räume braucht es und ich glaube, es braucht diese verschiedenen Räume sowieso. Und ich, ich glaube, ich appelliere nur an uns mehr, uns gegenseitig noch mehr wahrzunehmen und diese Reichtum, diese Diversität zu, zu hochzutragen. Dankeschön. Vielen Dank.